Es geht also darum, jetzt eine Aktie auszuwählen. Wie wähle ich eine Aktie aus? Eines der ganz wichtigen Sachen ist, wenn du nicht viel Zeit investieren kannst, wenn du sagst, du hast viele Aktien in halt im Portfolio, dann solltest du dich auch eher auf größere Aktien konzentrieren. Warum das? Warum größere Aktien für jemanden wie dich, der sich jetzt nicht damit im Detail befasst? Weil dort hast du viel, viel mehr Manager, und auch Anleger, Investoren, die ein Interesse haben, dass die Aktie gut geführt wird. Du hast also viel mehr Kontrolle oben in den Gremien dieser Firmen, hast du viel mehr Kontrolle. Aber du hast auch bei den Eigentümern mehr Kontrolle, dass die Interessen der Aktionäre berücksichtigt werden. Mhm. Und darum würde ich dir eigentlich empfehlen, wenn du jetzt äh, mal einfach Erfahrungen sammeln möchtest, dann kauf eher große Aktien. Okay. Was sind grosse Aktien? Wir haben eine Methode entwickelt, äh, wo die die von der Aktien in Größe ausdrückt. Also von XXS, oder ganz ganz klein, bis zu XXL, ganz, ganz groß. Und wir haben das gemacht, weil was ist denn überhaupt eine grosse Aktie? Oder ist das eine Aktie, die sehr viel wert ist? Das kann, das kann aber gerade eine sein, die du nicht kaufen, willst, weil es etwas teuer ist. Ist eine Aktie mit viel Mitarbeitern, mhm. mit viel Umsatz, mit viel Gewinn. Also, das sind alles Grössemerkmale, wo man eigentlich könnte sagen drückt Größe von einer Aktie aus. Um. Mhm. Nicht was unbedingt wir, die Firmengröße, die haben sie nur dahinter steht, sondern eben die verschiedenen, es sind verschiedene Aspekte. Und wir haben all die Aspekte in konsolidiert in die Größenklassen. Das heißt, die Firma, die bei uns auf XXL geht, wo es wirklich eine große Firma ist, die hat Eben nicht nur einen grossen Marktwert, sondern sie hat vielleicht auch, sie hat auch viel Umsatz, sie hat auch viele Mitarbeiter, sie hat auch viel Investitionskapital, Kapital, sie hat auch viele Grön. Also das ist, das sind wirklich okay. wir, haben, wir haben versucht, da etwas zu machen, dass du mit dem XXL oder XL weißt, du hast eine Firma, die wirklich groß ist. Auch ja, Large voilà, ist immer noch gross, aber, aber dann schon immer nicht so gross. Mhm. Also ich würde dir als erstes empfehlen, fokussiere dich auf grosse Aktien. Okay. Da gibt es ganz viele Leute, die etwas davon verstehen. Das heisst, einerseits kannst du auf unsere grossen Klasse gehen, kannst schauen, ist das eine, die wirklich gross genug ist, eine Aktie. Oder du kannst ähm, auch schauen, kennst du sie, also ist sie bekannt. Also das ist die Story dahinter wird ja meistens ja irgendwo ohne emotionale Bedeutung an, oder? Genau, hat auch eine emotionale Bedeutung. Es ist aber so, dass halt viele Firmen gross sind und du kennst sie überhaupt nicht ich auch nicht. Mhm. Also okay. irgendeine Firma, die kein Konsumprodukt anbietet oder die dann vielleicht irgendwie Automobilzulieferteile macht für Schiffsschrauben, genau. Oder Abfallentwertung, habe ich jetzt gesehen. Ja. Oder? Du kennst ah, keine Abfallverwertungsgesellschaft. Ja. Das ist, cool ja. ja, ist ein grosses Thema. ein Thema und dann kann man mit dem XXL und XL zusammen mit der Branchenbezeichnung so herausfinden, was das für eine Firma ist und dann hat man schon eine gute erste Orientierung. Hm.